Ja, ihr wolltet mal so eine Art Zusammenfassung von mir hören, ne? ähm, wie weit ich denn bis jetzt schon gekommen bin. So mal in einem Video als Überblick, hm. erstmal so als kleine Vorrede, ne? den Sinn der Videos, die ich da so veröffentliche, habe ihr schon so ein bisschen rausgefunden. Ne? Mir geht es weniger äh, darum, ähm, fix und fertige, verkaufsfertige Maschinen, vor allen Dingen, ne? äh, rauszuhauen. Also im Endeffekt schon, das will ich ja selber, ne? deshalb mache ich das ganze Zeug, ähm, noch ist es aber nicht so weit. Und äh, ich bin der Meinung, dass wenn da mehrere Personen an einem Strick ziehen, kommt da viel mehr dabei raus. Ne? Vor allen Dingen schon wegen der Sache hier, ähm, wenn jemand irgendwas rausgefunden hat, äh, gibt es da ja dann einen bestimmten Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, wo es herausgefunden hat, und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung, wo es dann gewisse Kreise zu geben scheint, die dann... Hm, das dann verhindern und wenn dann viele leute gleichzeitig eins machen so habe ich mir das jedenfalls überlegt dann haben die ganz schön viel arbeit ja. wenn das überhaupt schaffen wenn es die überhaupt gibt ja. manchmal passiert es ja auch so ähm, gut wo fangen wir denn am blödesten mal an angefangen hatte ich im September, also richtig angefangen, so ich dann was Praktisches gemacht habe. Ne? Natürlich mit den Bedienig Motoren hier, im September 2011 war das gewesen. Ja, damals bin ich über äh, Tests und äh, Testdiagramme und Auswertungen der Firma stirn orbo gestolpert. Und die hatten damals erklärt, dass man, wenn man auf Weicheisenkerne hinten drauf Magneten drauf damit der Weicheisenkern praktisch eine Asymmetrie bekommt, ne? er ist dann sozusagen polarisiert und dann hier sind die Magneten jetzt abgefallen. Normalerweise gehören da solche Magneten rundherum, wie sie hier oben in klein sind und hier an der Seite ein groß drauf und dann konnte man hiermit dann einen schönen Punkt einstellen und ich habe gehofft, ne, wenn ich das so klein baue, mit richtig schön empfindlichen Messgeräten kriege ich hier irgendwas raus. Ne? Ich habe mir damals überlegt, ja, kannst du ja die Eingangsstromaufnahme messen ne? und dann äh, bei jedem Verbraucher, der hier dran hängt, ne? jede Spule einzeln und das, was der Bedini-Motor an sich noch rausbringt, ne? das da alles mal zu messen. Ja, aber wie die Bedini-Bastler das mitgekriegt haben, ist das gar nicht so einfach. Gepulsten Gleichstrom von der energie Dichte her zu messen, ne? also wie viel Energie da drin steckt. Ja, äh, eindeutig hinbekommen habe ich so noch nicht. Also Selbstläufer ist damit nicht entstanden, habt ihr ja auch mitbekommen. Ich ja, habe es dann natürlich auch ein bisschen größer probiert. Hier seht ihr das auch. Ne? Tja, äh, bis ich dann über diesen Perpetual Motion Holder Motor gestolpert wurde. Ja, dieses Prinzip hier, ne? ihr könnt ja mal nach Edward Leeds gerne googeln. Ich weiß nicht ganz genau, ob das auf dem seinem Mist gewachsen ist. Ähm, einige aus der Erfindergemeinde, also eigentlich die einzigen, die ich persönlich zu dem Thema sprechen konnten, die haben gemeint, ähm, der hätte wohl doch gar nicht so viel damit zu tun. Das wäre von anderer Seite her schon irgendwie bekannt gewesen. Ja, jedenfalls ist es in YouTube durch Edward lietz berühmt geworden. Ne? Dieser Typ, der da kochel gebastelt hat. Ja, ähm, wieder lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, dass wir hier zwei Eisenjocher haben. Ne? Also optimal wäre höchstwahrscheinlich Ferrit- oder Mettglas, je nachdem welche Drehzahl man damit ansteuern möchte. Ne? Also ist als Generator konzipiert sozusagen. Ne? Hier diese zwei LEDs sind jeweils verkehrt rum angeklemmt. Also die eine leuchtet auf, wenn eine positive Halbwelle kommt und die andere leuchtet auf, wenn eine negative Halbwelle kommt. Ja, und so schaut es dann aus. Normalerweise sollte es so sein, dass beim Abziehen die eine Halbwelle kommt und beim Ranfahren die andere. Und das Verblüffende an diesem Generatorprinzip ist eben, dass wir hier diesen Lenzeffekt effekt komischerweise... Sehr weit drücken können. Was heißt sehr weit drücken können? Der ist fast gar noch mal vorhanden. So ein Prozent oder sowas. Ne? Also dieses Prinzip, was wir. Ach nee, das habe ich nicht schon wieder weggeräumt. Habe ich nicht hin. Ja, also dieses normale Generatorenprinzip, ne, dass man hier praktisch eine Spule hat und hier Magneten dran vorbeirauschen, das funktioniert so lange, bis man eine große Last an den Ausgang ranhängt, weil dann muss ja hier nämlich ganz schön dagegen drehen. Ne? Und Du brauchst viel mehr Kraft, um den dann hier zu bewegen. Und das ist bei dem hier nicht der Fall. Da ist es komischerweise sogar andersrum. Das heißt, wenn man da Volllast dran hat, wenn man einen vollen Kurzschluss auf den Generatorspulen hat, dann kann man hier unten diesen, dieses Joch, ne, was dann dieses Feld schneidet immer und immer wieder. Hier sind mal, ja die Dinger kennt ihr bestimmt. Das eine, dieses Teil hier ist jetzt immer noch unten, in, also unten in Anführungszeichen, ne? In Köln zur Austestung. Da scheint sich so niemand so richtig von diesen Professoren ranzutrauen. Irgendwo auch verständlich, ne? Ich meine, hm. ja, natürlich krass. Wenn man da jetzt auf einmal so viel Neues lernen müsste. Ja, da halte ich jetzt noch ziemlich viel davon. Mal schauen, wenn wir da richtig große Maschinen basteln können. Der letzte halbwegs richtig große, den haben wir mit Vision Blue zusammengebaut. Halbwegs große, eigentlich auch noch ein fast ein Handtaschenformat. Aber da sind wir jedenfalls schon mal so weit gekommen, dass die Erregerspulen 230 Volt ausspucken. Aber die Energiedichte ist halt noch nicht zu berauschen. Also eine kleine LED-Lampe, die für einen normalen Wechselstrom gedacht ist, die klingt da alle 8 Sekunden, entlädt sie sich mal. Und das ist überhaupt noch nicht die Welt, aber... Meiner Meinung nach noch verfolgenswert. Ja, das war dann die andere Version, wie man Spulen ohne Lenzchen-Effekt erregen kann. Also eine Version, hier könnt ihr könnt euch da noch ganz, ganz viele andere Gedanken machen. Also eines meiner Favoriten, dieses Perpetual Motion Holder-Prinzip bis jetzt. Ein anderer Favorit nach wie vor, nee, ist nicht das, ne? gleich wieder wegblenden, sonst kriege ich Ärger mit YouTube ist diese, diese wasserspaltung also da bin ich schon irgendwie dran hängen geblieben wenn das vielleicht nicht sogar vielleicht der wirkliche schlüssel ins frequenz und wasser mein zeitalter ist ne? also wenn das schon mit wasser beginnt dann wer weiß vielleicht hat es ja dann was mit den richtigen frequenzen und wasser zu tun hm. also ich halte von der theorie noch ziemlich viel da ist auch schon sehr viel publiziert worden neulich hat mir jemand was geschickt da waren tests von 2001 sogar schon beschrieben gewesen und auch hier geht es eigentlich nur darum einen bestimmten strom zu benutzen um das wasser zu spalten also wenn man es mit ganz normalen gleichstrom macht mit batterien bekommt man denselben, also so um die 93, 94% Wirkungsgrad, wenn man das berechnet an Energie, was man ins System reinschickt und das, was an, an Wärme hier äh, freigesetzt wird, ne? das Wasser erwärmt sich ja dann und ich glaube ein bisschen Knallgas, Wasserstoff, Sauerstoff entsteht dann auch. Wenn man das Verhältnis dann gegenübersetzt, kommt man auf ungefähr, weiß nicht, nach normalem Mittel so auf 93, 94% Wirkungsgrad, wie gesagt. Ja, aber einige Wissenschaftler haben eben herausgefunden, dass es mit gepulstem Gleichstrom oder äh, jedenfalls, ja doch, gepulstem Gleichstrom neben die, glaube ich, mit einer ganz bestimmten äh, Pulsdauer, also so mal ne, 1% der Zeit äh, oder 10% der Zeit eingeschalten und 90% der Zeit aus, also es kommt dann irgendwie auf diese Pulsweiten an. Und wenn man da das Richtige trifft, dann sollen da, ach, was habe ich gelesen? leistungsfaktoren von über 20.000 rauskommen hm. Ja, also an dem was hier dann an wärme entsteht und äh, an gas entsteht ne? und wenn man diese wärme und das gas dann benutzt um stirling motoren oder pt elemente oder irgendwelche anderen äh, dinge zu betreiben um das dann wieder in elektrizität umzuwandeln dann spätestens dürfen wir unseren selbstläufer haben aber die forschungen da brauchen wir etwas professionelleres Equipment als hier, glaube ich. Die nötige Ruhe, das nötige Team. Das sind so meine zwei großen Favoriten bis jetzt. Perpetual Motion Holder Prinzip und irgendeine Art der Wasserspaltung. Aber wir werden sehen, welche das wird. Ha, ein, was ganz, ganz wichtiges hätten wir ja fast noch vergessen. Es geht um... Nikola Tesla, Nikola Teslas Wardenclyffe Tower. Das hat jetzt nur bedingt was damit zu tun. Insider werden wissen, auf was ich hier anspiele. Das Thema Zündspule und Hochspannungsgenerierung. Ja, das wird auch noch so ein Thema sein. Dieser Tariel Kapandant, Kapan, Kapanat, Also, ihr könnt danach googeln. Ich verlinke mir da unten nochmal. Keine Ahnung, wie er bis jetzt richtig ausgesprochen wird. Ja, der hat ja angeblich so eine schöne Maschine mit Spike Gaps erfunden, die zwischen, ich glaube, Erde und Himmel angeklemmt wird. Ne? Der hat irgendwie, so wie ich das verstanden habe, eine Antenne, die auf Resonanz mit seinem System abgestimmt ist und dann irgendeine ganz, ganz fette Erde noch dazu. Ja. Hm. Bei den Versuchen stecke ich auch noch in den Kinderschuhen. Ich bin erstmal dabei, die ordentlichen Versuchsapparaturen dazu aufzubauen und die richtigen Frequenzen finden. Ja, Das wird dann gemacht, wenn wir die nötige Ruhe dazu haben. Aber hier, ihr hört, diesmal macht der Bedini keinen Mucks. Wasser wird so ein bisschen nebenbei gespalten. Nicht sehr viel, aber hier hinten wunderschönes, komplett stilles Plasma. Ja, ich klemm nochmal ab und klemm nochmal an. Das finde ich schon faszinierend, dass man auch komplett ruhiges Plasma machen kann. Das ist jetzt Plasma in der Luft, da ne? ist kein Wasser drin. Das hatte ich bis jetzt so noch nicht gehabt. Also ich steuere jetzt den Bedini mit 24 Volt an und lasse eine 12 Volt Zündspule drüber laufen. Ne? Und das Plasma entsteht dann. Das ist auch noch eines meiner Favoriten, muss ich ehrlich sagen, weil... Soweit in meinem Kopf funktioniert. Ne? Wir wissen ja alle draußen, wenn es gewittert. Oben haben wir den einen Pol, unten haben wir den anderen Pol und da dazwischen gibt es einen riesengroßen Energiepotenzialunterschied. Kann man das so sagen, Potenzialunterschied. Ne? Ja, und von daher hm, Favorit Nummer 3 in meinen Augen. Die richtige Resonanz des Systems muss dann gefunden werden. Okay, ihr seht selbst, oder? Seht ihr es, oder seht ihr es? Na ja, gut. Gut, zugegeben, die Leuchtstofflampe ist ein bisschen dunkler. Der Output vom LED, äh, Quatsch, der Output vom Bedini, der leuchtet nicht ganz so hell. Aber trotzdem, ah, schon mal verblüffend, dass die Stromzange hier halbwegs durchdreht. Und da so konstant bei sein, ich könnte noch ein bisschen weiter drehen. Hat mich neu getraut. Ein kleines bisschen könnte ich noch weiter drehen, dass es hier bei konstant 005 bleiben würde. Ja, und das ist das Teil, was es rausrollert. Die ganze Energie. Die kommt trotzdem da raus. Das ist bestimmt ein ganz normales Phänomen, was die ganze Zeit schon bekannt ist, aber hey, ich habe es nicht gekannt, mich hat es verblüfft. Okay. Also plus und minus erstmal Wurst, ne, gehen wir hier da so, sehen wir alle was, wenn ich das so mache. Ah, da hat sich gedreht, oder? nicht? Hat er sich gedreht, oder hat er sich nicht gedreht? War da Leistung da, oder war da keine Leistung da? So, wenn ihr das Spiel bis Mulken treibt, da habt ihr wieder 8 Volt. Und was man damit so machen kann, könnt ihr euch einmal ja selbst ausdenken, vor allem, warum das so ist. Gut, okay, haben wir mit dem anderen auch mit Luftspulen hinbekommen, ne, gebe ich zu. Aber, was das Verblüffende jetzt hier dran ist, ne, wo ist das, der Drehzahlmesser? Hm. Wir haben jetzt, sage und schreibe, 1788, gell? Und dabei bleiben wir ja so ungefähr, könnte, äh, 1700, so, hier haben wir es, ne? Gut, 1784. Ein paar irgendeine Drehzahl, die halbes gleich bleibt, ne? Gut. Okay. 2004, 2005, 2003 Umdrehungen, ne? Jetzt haben wir eine halbes gleich. So, und jetzt wollen wir die Spulen mal komplett kurz schließen, ja? Also da, wo die anderen Motoren komplett in die Knie gegangen sind, ne, was man an der Drehzahl natürlich sieht. Mal schauen, wie das hier ist. Da ist der eine, da ist der andere. Kurzschluss. So, volle Kanne Kurzschluss. 2004, 2005, 2003 und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 Mal gucken, ich habe allerdings schon die nächste Idee für den nächsten Spulenkram im Kopf. Da scheint ja so nicht schlecht zu funktionieren. Gucken wir mal. Ähm. Den Bedini-Ausgang hochpulsen bringt wirklich was. Uh, das geht schon ein bisschen zu weit hier. Ein ne? bisschen weiter runter. So also, denke ich. So könnte das was werden, oder? Wa? Dazu, Leute. Hui. Krass. Das ist ein Siemens Permanentmagnetmotor. Ja, hier schöne Magneten drauf. Sechspolig, aber das Allertollste ist, der ist original auch schon mit zwei Drähten gewickelt. Das heißt, ich muss ihn nicht einmal mehr umwickeln. Ist das nicht genial? <lacht> ist das geil. Ich habe nur also ist drei Phasen gewickelter gewesen. Ne?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 Ich krieg ihn nicht angehalten. Ich krieg ihn nicht angehalten. Und bei voller wir bei 500mA. Also den Motor möchte ich mal sehen. damit 10 Watt Stromaufnahme, den, den man hier vorne nochmal anhalten kann. Boah, echt krass. Okay, ausbaufähig, weiter gehts. Wow, also jetzt bin ich ganz schön verblüfft. Das sind zwei 200 Volt Kondensatoren, Elkos aus Netzteilen, so mit normalen Keramikkondensatoren die Gleichrichterbrücke kennt ihr. Habe es ans Gehäuse von dieser Lampe angeschlossen. Was also normalerweise ist das geerdet? Ja, ist geerdet. Hat so einen Stecker, da ja, ist eine Erde mit drin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 Uhuhuhu. Bereit? Wow. Uhuh. So gut aus. Kurze Zeit zumindest. So. Meine Sicherung kam jetzt erstmal. Hm, bei der Oh, jetzt. Juhu, es geht, krass. Heftig. Ausschalten. Juhu! Juhu! Das stinkt ja ganz schön. Krass. Krasse Sache. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, also. Mm. noch eine runterheller jetzt. Man kann nicht mehr hineinschauen. Ja, so das ist jetzt nach unserem plänen der Zusammenbau. Also es funktioniert, man kann es bauen. Und wir haben festgestellt, dass äh, Kopplung PMHG mit Ausgang EMDR zu einer höheren Leistung hierbei der ausbeutet wird. Okay, ich habe den Vergleich zu vorhin. Und guckt euch das jetzt mal an. Das ist ein Plasma-Wurm. Volle Kanne. Alles mit der kleinen Schaltung hier, den kleinen Bedini-Motor und den Bau mit dünnen Tränen hier. Ha, dass man mit der richtigen Pulsung von Strom doch alles hinkriegt. Das war ein Zweigschalter, glaube ich. Dann haben wir. <lacht> <lacht> wir wissen noch nicht in welchem Gang aber. Das ist mal der erste Gang so rein. <lacht> ja, ja, Was ist los. haben wir ja auch fucking Ölchen. Nee, Ölchen auch noch. Aber nochmal Nein! Alter, geil! Oh nein, das war auch nicht klar! So jetzt. Gut, okay. Jo. So, wir haben... Drückt mit! Einwaschen. Und... Schade, dass wir nicht den zweiten kommen, ey. Au, oh, was geht? Okay. Läuft du alles schön Ja. Ich meine. So, und jetzt gehen wir richtig voll da. Oh, oh, oh, oh. Scheiße, das ist jetzt der Gang, der ist zu kurz. Ja, ne? Das nächste, alter. Und diese Kraft. Also jetzt geht dieses Berg auf hier, ihr könnt das da gar nicht sehen. <lacht> 1,3 Ampere bergauf und wenn ich draufstehe 1,4 1,5 Ampere <lacht> Ja, wir haben nämlich gemerkt, dass wir am noch gar nicht rumprobiert haben und wieder alles vergessen. Ja, mal sehen. Okay. So, und... Hey, hey, hey, hey, hey, aber hey, so. Junge. Das Wow, wieder da. <lacht> ey, da ist ganz schön, ne? Mhm. So, ey, ey, ey. Das machen wir mal was. Tja, die Ritzel müssen fester. <lacht> also, krass. Mhm. Gut. Und mal gucken, was er auf die Stromaufnahme hat. Das machen wir uns mal kurz so Test. So, nur noch 1,4 Das ist aber bei weitem noch nicht alles, was ich so verfolge. Das waren jetzt bis jetzt die Dinge gewesen, wo ich eine praktische Erfahrung dazu habe, wo ich praktisch fast noch keine Erfahrung damit habe, ist dieses elektromagnetische Doppelresonanzprinzip. Also dieses Prinzip, was der Herr Tutor da berechnet hat, wo jetzt sozusagen nur noch die Maschine dazu gebaut werden müsste. Praktisch den Magneten hier drin auf 32.000 Umdrehungen bringen, die Spule ordentlich in Resonanz mit einem ordentlichen Kondensator bringen, ja, muss dann alles schön berechnet sein, wunderbar, ja, dass dann das Ding angeblich auch über 30.000 Umdrehungen andrehen und dann hält sich angeblich selber, hm. nach seinen theoretischen Berechnungen. Wir haben nur ja sehen, ob wir das bisschen runterschrauben können, dass wir nicht ganz 30.000 Umdrehungen brauchen. Müsste eigentlich funktionieren. Mal Nächstes Jahr haben wir ja auch noch ein bisschen was zu tun. Und last but not least, ein Evergreen sozusagen, ist natürlich dieses Zeugs. Ne? Wem es noch nichts sagt, der googelt einfach mal nach Viktor Schauberger. Das sind jetzt die Fotos, hatte ich vom Fritz Watzel bekommen. Die hatte mir netterweise mitgegeben, als ich ihn mal besuchte. Ja, ich weiß gar nicht genau, ob das die Teile der Originalrepulsine sind. Hm, Ja, da ist die Story so ähnlich wie bei dem elektromagnetischen Doppelresonanzprinzip. Ne? Bring das Teil auf eine Umdrehungszahl von über 30.000 und es geht von selbst. So die Theorie.